Ja, hallo und herzlich willkommen zum e-Government-Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute wieder Gäste in meinem virtuellen Studio, mit denen ich mich über das Thema Registermodernisierung unterhalten möchte. Und zwar habe ich hier einmal die Elisabeth und einmal den Hannes. Elisabeth, hallo, wer bist du? Ja, hallo, ich bin Elisabeth Kaiser. Ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages in der SPD-Fraktion. Und das ist meine erste Legislatur und ja, E-Government und Verwaltungsmodernisierung habe ich von unserer Parteivorsitzenden, der Saskia Esken, geerbt, die ja aus dem Ausschuss sozusagen rausgegangen ist, als sie Parteivorsitzende ist. Und befasse mich also seit 2020 intensiv mit dem Registermodernisierungsgesetz, was wir jetzt auch abgeschlossen haben im Bundestag. Ja, herzlich willkommen bei uns. Und dann habe ich noch Hannes. Hannes, wer ja, bist du. Ja, hallo. Ich bin Hannes Kühn, ich arbeite für den Nationalen Normenkontrollrat. Ich bin da der stellvertretende Leiter des Sekretariats, was diesen Rat unterstützt und schon eine ganze Weile dabei bei den Digitalisierungsthemen. Ich habe auch ein Gutachten betreut, was der NKR 2017 in Auftrag gegeben hatte, was schon das im Namen trug, Registermodernisierung, betreue das Thema seitdem, bis jetzt auch zu dem Gesetzentwurf, ich habe den auch geprüft. Und was das heißt, erkläre ich vielleicht gleich. Im Anschluss, was macht eigentlich der NKR? Der prüft nämlich die Gesetzesfolgen von ähm, Bundesrecht und dazu gehört zum Beispiel so ein Gesetz wie das Registermodernisierungsgesetz und im Kern geht es eigentlich um die ähm, Folgekosten, sowohl für die Bürger als auch für die Wirtschaft, aber auch die Verwaltung selbst. Und da gibt es eine Methodik, ähm, Standardkostenmodell, Erfüllungsaufwand, ähm, aber auch ergänzende Punkte wie die ähm, Evaluierung, sind die Klauseln da richtig dargestellt? Was ist mit der alternativen Abwägung und der alternativen Darstellung bis hin zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung? Und das alles gehört zu dem Mandat dieses Normkontrollrats, der also ein unabhängiges Gremium ist, was beim Bundeskanzleramt angesiedelt ist, um ein bisschen der Methodenwächter zu sein, die Regierung auch zu beraten bei diesen Themen, Bürokratieabbau, bessere Rechtsetzung und mittlerweile auch hier bei der Digitalisierung, weil das einfach der größte Hebel ist für den Bürokratieabbau. Und dieses, diese Registermodernisierung wiederum ein großer Hebel für die Digitalisierung und deswegen sind wir da so engagiert. Ja, also auch du herzlich willkommen und danke auch nochmal für die Vorstellung des NKR. Dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich ins Thema ein. Das Registermodernisierungsgesetz, das geht ja seit, ich will nicht sagen Tagen, sondern seit Monaten durch die Presse. Und worum geht es da eigentlich? Also man hört immer nur so ein paar partielle Sachen was beinhaltet das Registermodernisierungsgesetz denn genau? Ja, da würde ich vielleicht mal was dazu sagen. Und zwar ist es so, dass wir das Registermodernisierungsgesetz brauchen, um eigentlich den Grundstein für die Digitalisierung der Verwaltung zu legen. Viele kennen ja das Online-Zugangsgesetz, was 2017 auf den Weg gebracht wurde, womit eben Verwaltungsleistungen digital abrufbar sein sollen für die Bürgerinnen und Bürger. Also sozusagen einfach eine Vereinfachung der Verwaltungsbeantragung, der Leistungsbeantragung für die Menschen im Land. Und damit das möglich ist, muss man natürlich auch die Voraussetzungen dafür schaffen. Wir haben unheimlich viele Register in, in Deutschland auf kommunaler Ebene, auf Landesebene und auf Bundesebene. Und da werden da verschiedene Daten auch gespeichert der Bürgerinnen und Bürger. Und bisher ist es ja so, wenn ich eine bestimmte Verwaltungsleistung in Anspruch nehme, dann muss ich zum einen bei verschiedenen Behörden vorbeischauen, meistens in Präsenz und eben nicht äh, digital, und muss dort äh, Daten an, abgeben von mir persönlich, also so Grunddaten, man nennt das auch Basisdaten, wie Geburtsdatum, Name, Anschrift, Etc. Und äh, auch Dokumente einreichen, wie zum Beispiel die Geburtsurkunde. Und das muss ich bei mehreren Behörden äh, dann tun, um eine Leistung in Anspruch nehmen zu können. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal an Beantragung von Elterngeld und Kindergeld oder solchen Dingen äh, denkt. Und ähm, damit das jetzt vereinfacht werden kann, damit man mit online einen Antrag stellen kann, den man äh, ausfüllt, wo man nur einmal seine Daten einträgt, das nennt man das Once-Only-Prinzip, äh, müssen wir jetzt sozusagen das Gesetz auf den Weg bringen, um die Register äh, übergreifende Datenübermittlung zu ermöglichen, sodass der Bürger nicht die Daten überall beibringen muss, sondern eben die Verwaltungsbehörden äh, untereinander die Daten austauschen können. Und das äh, sieht das Gesetz im Wesentlichen vor. Und damit das passieren kann, soll eine Identifikationsnummer dienen, dass man eben mit dieser Nummer auf die verschiedenen Register zugreifen kann, die für die Verwaltungsleistung relevant sind. Also das ist schon ziemlich komplex, so wenn man das erstmal hört. Das, der Name klingt auch ziemlich sperrig, muss ich zugeben, Registermodernisierung. Aber im Grunde ist das die Voraussetzung, dass Verwaltungsverfahren auch digital im Hintergrund ablaufen können und der Bürger, die Bürgerin einfach nur einen Antrag stellen muss, um die Leistung auch zu erhalten. Wird in dem Registermodernisierungsgesetz nur auf diese einheitliche ID eingegangen oder gibt es noch mehr, was zu modernisieren ist bei unseren Registern? Weil äh, unsere Register, wir sind ein föderaler Staat, da also sind die Register schön verteilt, äh, dezentral in ganz Deutschland. Jedes, jede Gemeinde führt Register, jede, äh, jedes Land führt Register und äh, der Bund führt auch nochmal eigene Register, die sich zwar jetzt schon miteinander unterhalten können, äh, das funktioniert ja schon seit vielen Jahren. Ähm, Erstens, was muss ich da modernisieren? Und zweitens, was steht dazu im Gesetz drin? Ja, also modernisiert werden muss bei den Registern zwei Standardverfahren, wie die Daten abge äh, abgelegt werden und vor allem, wie die übertragen werden, also wie die übermittelt werden können. Und da gibt es dann auch gemeinsame ähm, Arbeitsgruppen, möchte ich es mal nennen: äh, Bund, Länder äh, und aber auch Bund und Kommune, die zusammen digital äh, eine Plattform schaffen wo dann eben auch darüber sich ausgetauscht wird, wie man die Verfahren aufsetzt. Und das ist eine gar nicht so äh, äh, unkomplexe Angelegenheit. Das muss jetzt das ist auch eine Voraussetzung, dass das überhaupt umgesetzt werden kann. Und äh, das Gesetz an sich hat äh, als Regelungsgegenstand äh, vor allen Dingen die Identifikationsnummer, also ein übergreifendes Ordnungsmerkmal, womit ich eben auch an bestimmte Daten der Register herankommen kann und dass ich die austauschen kann und dass eben damit auch ähm, die Datenqualität sichergestellt wird. Weil bisher ist es ja so, dass man, ähm, wenn man äh, Daten in verschiedenen dezentralen Registern hat, dass sie nicht alle unbedingt gleichmäßig gut gepflegt werden und es dadurch zu Schwierigkeiten kommt, wenn man digital versucht, äh, Stammdaten abzugreifen oder diese zu erfahren, dass man dann eben da fehlerhafte Daten hat. Und dann ist sofort der Prozess gestört und es kann digital nicht vollzogen werden, Deshalb versucht man das jetzt zu vereinheitlichen, die Qualität zu sichern über eine Registermodernisierungsbehörde. Das ist im Grunde das Bundesverwaltungsamt, die dann eben die Datensicherung, die Datenqualität eben auch ähm, sicherstellt. Und äh, das ist ein wesentlicher Bestandteil, aber genauso auch, dass der Bürger, die Bürgerin einen Überblick behält. Das ist ein anderer Regelungsgegenstand, dass eben im OZG sogenanntes Datencockpit eingeführt wird, worüber die Menschen eben auch gucken können, welche Daten werden von mir überhaupt ausgetauscht, wenn ich diese Verwaltungsdienstleistung in Anspruch nehme und äh, genauso auch, welche Daten werden übermittelt, das ist jetzt auch neu und äh, wichtig ist auch, dass eben dann auch die Fachgesetze die äh, Verwaltungsleistungen sozusagen begründen, dass dort auch Anpassungen gemacht werden über den digitalen Austausch der Daten, also dort wird auch die, die Verwendung der Identifikationsnummer damit geregelt, also das ist jetzt im Wesentlichen das, was das Gesetz regelt. Die technischen Verfahren, das ist nicht im Gesetz geregelt. Also wie das jetzt die Bund und, äh, Bund und Länder umsetzen, gemeinsam mit den Kommunen, das muss auch äh, weiter erarbeitet werden. Und das ist eben auch die Glaskugeln, die wir gucken, wie weit das dann auch zu einheitlichen Verfahren äh, kommen wird und wie schnell das dann auch geht. Das ist jetzt erstmal die, Gesetz die gesetzliche Voraussetzung, dass überhaupt Daten übermittelt werden können. Die technische Konsolidierung sozusagen zwischen den verschiedenen Partnern, die daran arbeiten, einen gemeinsamen Portalverbund für die Bürgerinnen und Bürger zu etablieren, sodass ich eben gar nicht erst immer erst auf, Bundes, auf ein Bundesportal oder auf ein Landesportal gehen muss, sondern dass ich ein Portal habe als Bürger, wo ich alle Anträge stellen kann. Das ist ja das, das Ziel des Ganzen. Das ist noch die Herausforderung, die jetzt in den nächsten Zeit vor uns steht. Okay, das hat aber jetzt nicht direkt was mit dem Registermodernisierungsgesetz zu tun, dieses genau. äh, Bundesportal. Ja, was, glaube ich, noch nicht, was man noch ergänzen könnte, wäre, dass auch ein paar Schutzmechanismen äh, definiert werden, das sogenannte Four-Corner-Modell, da gehen wir vielleicht nachher auch noch drauf ein, also äh, bis hin zu Strafrechtsregelungen, was passiert, wenn man diesen Identifier also nicht so verwendet, wie er verwendet werden soll. Ähm, also, dieses Gesetz versucht, ähm, im Wesentlichen diesen Identifier einzuführen, definiert, in welchen Registern er hinterlegt werden soll, da gibt es eine Anlage, da sind ungefähr 50 drin, ähm, definiert die Zweckbindung, also eigentlich ist es verboten, den Identifier zu nutzen, es sei denn, es ist in diesem Fall erlaubt, nämlich immer mit OZG-Bezug, ähm, wie sind die technischen Absicherungsmaßnahmen, ähm, wer darf wann wie was entscheiden, Auch, also wer, wer entscheidet denn über diese technischen Spezifikationen, bis hin, was passiert, wenn man eben das Missbrauch macht und so weiter. Und das Entscheidende ist, es definiert halt diese Aufgabe. Das hat, hat die Elisabeth schon gerade gesagt, also mit dieser Registermodernisierungsbehörde. Und das ist dann immer interessant, wenn man nachschaut, was steht da eigentlich im Erfüllungsaufwand? Da stehen 200 Leute drin beim BVA, die sich um dieses Modernisierungsthema, also diese Qualitätssicherung, diese ähm, Datenspeicherungssachverhalte kümmern und wie man die also Sprechender macht, wie man Datenstandards besser einführt und die Register an sich modernisiert. Das ist so ein zweiter Aspekt, aber der im Zentrum steht, schon die Verwendung dieses Identifiers und die Verbesserung ja, der Identifizierbarkeit der Leute auch mit ihren anderen Grunddaten. Okay, bevor wir auf den Identifier eingehen, den wollte ich eigentlich noch gar nicht so schnell hinkommen, äh, würde ich gerne nochmal auf das BVA eingehen. Das ist ja dann jetzt die Registermodernisierungs- oder Registermodernisierungsbehörde. Ähm, sind die dann auch dieser Datentreuhänder, der überall äh, auftaucht? Also die Registermodernisierungsbehörde sozusagen, die ähm, sind diejenigen, die die Daten, die Qualität der Daten aktuell halten, das ist schon so, aber dieser Intermediär, der gerade angesprochen wird, der prüft, ob die Behörden eigentlich berechtigt sind, die Daten auszutauschen, das ist nochmal eine, eine neutrale Instanz sozusagen. Ähm, die Registermodernisierungsbehörde, die ist sozusagen ein Transfer oder Transmitter zwischen ähm, den Basisdaten, die weiterhin auch ähm, äh, in der Datenbank liegen, wo sie bis jetzt auch liegen, beim, ähm, beim Bundeszentralamt für Steuern. Und äh, die Registermodernisierungsbehörde, die übermittelt sozusagen die Daten, ist dafür zuständig, hat lesenden Zugriff auf diese Daten und kann die dann eben dort abgreifen und dann eben zur Verfügung stellen. Und damit stellt sie auch sicher, dass die ähm, auch von der Qualität her dem entspricht, was auch benötigt wird. Okay. Und äh, genau. Das BVA als registermonisierungsbehörde ist sozusagen auch ein Intermediär, aber für den speziellen Fall, dass eine, also ein Register diese Anbindung möchte, also diese, diese Nummer, die sie in Identifier einspeichern möchte, oder andere Behörden, diesen benutzen wollen. Das ist auch geregelt. Also die wacht darüber, wer hat Zugriff auf den Identifier und die Grunddaten beim wiederum davon getrennten Datensatz, der im, im, beim Bundeszentralamt für Steuern liegt. Also okay. da spielt das BVA diesen Intermediär. Die stellen quasi einfach nur die Verbindung zwischen äh, den beiden Parteien her. Ja, also die, die definieren, wer die Zugriffsrechte hat. Okay. Ist das dann das gleiche wie DVDV, also äh, das Diensteverzeichnis der öffentlichen Verwaltung? Oder wird da auch was Neues aufgebaut? Im Grunde schon, aber immer bezogen nur auf die Daten, die beim BZST liegen. Und das ist der Identifier und das Set an sprechenden Grunddaten zu jeder Person, wie es da auch schon jetzt liegt. Alle anderen sozusagen Datentransfers, die dann zwischen den Registern oder dem, einem Fachverfahren oder einem Online-Dienst also, äh, passieren, über die wacht dieser, dieser Intermediär nicht, sondern das sind dann andere Intermediäre, die müssen noch definiert werden zwischen den Bereichen, aber das wiederum, da hat man an das DVDV gedacht, also so wie es im Innenbereich auch ist, dass DVDV sozusagen der Vermittlungsdienst ist und schaut, die Meldebehörde gibt es überhaupt, ist die überhaupt berechtigt und die vermittelt dann an die andere Meldebehörde und prüft auch die, sozusagen die Zertifikate und die Berechtigung, nicht nur die, den Grund, dass es einen, einen gesetzlich gedeckten Sachgrund gibt, diese Daten abzurufen, sondern auch, ob die Behörde bekannt und akkreditiert ist technisch in dem System. Und so muss man sich das vorstellen, dieses Prinzip soll auch sozusagen generalisiert werden über den Meldebereich, wo auch immer das Justizbereich oder andere Bereiche wird das auch schon genutzt, hinaus, auch in, in und zwischen anderen Bereichen vor allem soll das implementiert werden. Okay. Und ähm, das nächste Thema, was eigentlich da direkt äh, anschließt, ist dieses Four-Corner-Modell. Das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast, oder? Genau. Gut, also das Four-Corner-Modell heißt tatsächlich, dass dass äh, zwei Parteien die äh, Registernummer benutzen möchten und der, der äh, Datendienst zwischendrin äh, die Berechtigung dafür prüft. Genau. Und dann haben wir jetzt schon die ganze Zeit immer von dieser ID-Nummer, dem Identifier gesprochen. Äh, in der Presse rauf und runter geht ja das Thema Bürger-ID was es ja dann de facto damit wäre. Das heißt, jeder Bürger hätte dann eine eindeutige ID. Ich aus IT-Sicht kann nur sagen, juhu, endlich gibt es einen, einen Primärschlüssel, wo ich jeden äh, äh, Bürger und jedes Unternehmen sauber äh, technologisch identifizier oder technisch identifizieren kann. Ähm, natürlich äh, gibt es da jede Menge Stimmen, die dagegen sprechen. Ähm, was steckt jetzt da konkret dahinter? Ja, also es gab ja lange die Debatte, soll man so eine einheitliche Identifikationsnummer nutzen also, und soll man nur eine nutzen und ist es ist auch die Steuer-ID muss es gerade diese sein. Weil es gibt durchaus andere Modelle, wie zum Beispiel in Österreich, wo mehrere bereichsspezifische Nummern genutzt werden, also nicht ein Identifikator. Es wurde sich aber politisch geeinigt, dass man die Steuer-ID verwenden möchte, wenn man gewisse Sicherheiten sozusagen schafft, dass es eben nicht dazu kommt, dass es eine Personenkennziffer gibt, in dem Sinne die Steuer-ID, mit der man Personenprofile äh, erstellen kann. Weil das ist ja auch äh, vom Bundesverfassungsgericht schon mal äh, definitiv ausgeschlossen, wird, dass man das tun darf sozusagen. Und, um, da gab es ein Urteil äh, 1983 dazu und das sogenannte Volkserzählungsurteil und daraus berufen sich jetzt auch viele in ihrer Kritik. Um, warum man jetzt trotzdem die Nummer genommen hat, äh, hat mehrere Gründe. Zum einen ähm, es ist es eben eine nicht sprechende äh, Nummer, also dass man halt nicht davon ableiten kann direkt äh, irgendwie ein Geburtsdatum oder Namensbestandteil äh, oder sonstiges. Ähm, und die Nummer wird auch schon im großen Maßstab vergeben. Also jeder Bürger, der geboren wird, bekommt eine Steuer-ID. Und das macht es natürlich auch einfacher, dass äh, auch jeder so eine ID schon hat, mehr oder weniger. Ähm, und es eben auch die, die noch keine haben, dann eine zu verteilen, ist dann ein weit geringerer Aufwand, als ähm, erst neue, eine neue Nummer zu entwickeln. Ähm, warum jetzt ähm, diese Kritik ist natürlich berechtigt, dass man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt eine Nummer und kann jetzt, wenn ich jetzt, äh, die Register dahinter lege, mir nach aus einzelnen Bereichen ähm, ganz viele Dinge zusammensuchen und habe dann umfassenden Eindruck von der Person. Äh, für uns war deshalb ganz wichtig, und das ist in den letzten Verhandlungen ähm, dann auch noch durchgesetzt worden, zum Glück, dass es eben, und das war auch Beschluss im Koalitionsausschuss, dass wir eben genau diese Verwendung der Identifikationsnummer auf die Bereiche des OZG, also auf, auf die Verwaltungsleistungen, die im OZG definiert sind, im Onlinezugangsgesetz, darauf beschränken. Weil die Gefahr oder die Befürchtungen waren ja, dass ich zum Beispiel sensible Daten wie Gesundheitsdaten oder eben auch Justizdaten oder Sicherheitsregister, dass ich die alle verknüpfen kann. Und äh, das ist eben jetzt nicht möglich, wenn man sich nur den OZG-Leistungsbereich anguckt und die dahinterliegenden Register, dass ich nur sozusagen einseitig, also nicht einseitig, aber in einem bestimmten Bereich damit erfassen kann oder auch eben Zugriff darauf habe, auf bestimmte Stammdaten. Und zum anderen ist eben auch die Sicherung damit gewährleistet, dass ich das Vier-Corner-Modell habe, dass eben nur die Behörden Zugriffsrechte erhalten und die Stellen Zugriffsrechte erhalten, die eben auch dafür vorgesehen sind, die auch die Daten benötigen, um eben Verwaltungsleistung abzuarbeiten. Und das ist äh, das Ziel gewesen, weshalb wir gesagt haben, okay, äh, wir sehen die Gefahr, die verfassungsrechtliche, durchaus, aber mit Begrenzung eben des Zwecks der Verwendung der Steuer-ID, den wir jetzt nachträglich noch äh, eingeführt haben mit einem Änderungsantrag, äh, können wir diese verfassungsrechtlichen Bedenken begrenzen. Wir können sie nicht abschaffen, aber wir können sie zumindest lindern. Okay, jetzt haben wir ja mit bereichsspezifischen Kennzeichen, haben wir ja eigentlich in Deutschland schon äh, einiges an Erfahrung. Der Personalausweis, da wird das bereichsspezifische Kennzeichen ja auch benutzt, um hier ein Pseudonym zu erzeugen. Hätte man das Beispiel nicht nutzen können oder diese Erfahrung daraus nicht nutzen können? Zumindest also sei es vom BMI geprüft worden. Das wurde aber auch nicht als praktikabel empfunden. Und man hat eben auch mit Blick nochmal aufs österreichische Modell zum Beispiel festgestellt, dass dort eben dass die, die Register zentralisiert wurden, ein Bundeszentralregister. Und das wollten eben gerade wir in Deutschland nicht, sondern wollten die weiter dezentral halten, weil das auch eine Sicherheit, eine größere Sicherheit gibt, dass man eben nicht ähm, die Daten abgreifen kann und einer Person das zusammenstellen kann oder der Angriff auf die Register da weitaus einfacher wäre, als wenn man die dezentral weiter vorhält. Und das ist eben auch die Kritik sozusagen an dem österreichischen Modell. Ähm, Thorsten, was du jetzt sagtest, dieses Beispiel die Personalausweis. Also mir konnte noch keiner erklären, wie das das Problem eigentlich lösen soll. Ähm, es geht ja darum, dass man einen Identifier über alle oder einen, einen, eine Harmonisierung wenigstens hat. Also irgendwo muss eine Verbindung da sein zwischen dem, dem, ich sag mal, Hannes Kühn in dem einen Register und dem Hannes Kühn in dem anderen Register. Zumindest dem Datensatz, der mir zugeordnet ist. Damit eben once only in einem Verfahren, was äh, also aus mehreren Töpfen Daten zieht, äh, immer der richtige, das richtige, der richtige Datensatz. Genommen wird. Und wie soll das funktionieren? Auch im österreichischen Modell ist im Hintergrund ein verbindendes Element, das ist die Stammzahl da, die ist, wird zwar geheim gehalten, aber sie wird trotzdem in einer großen Tabelle in einer Behörde dort gespeichert. Das heißt, auch die kommen nicht ohne ein verbindendes Element aus. Sozusagen so ein ganz dezentrales System, da weiß ich nicht, wie sozusagen sichergestellt wird, dass der der, dass wir immer vom selben Menschen oder von derselben Person sprechen. Irgendwo muss es eine Verbindung geben. Und die gibt es auch jetzt schon. Das würde ich gerne noch hinzufügen. Also, und da habe ich eine leicht andere Auffassung. Oder auch wenn man manchen anderen Experten zuhört, zum Beispiel den Kollegen Paritschek, der ja Österreicher ist, der auch in der Anhörung dazu viel gesagt hat, auch die, ich nur empfehlen, die, die Stellungnahme da zu lesen. Selbst in Österreich dann ist es so, dass in diesen Registern erstens sind sie also zentralisiert worden. Na, also es gibt ein, also mehrere große Datentöpfe auf Bundesebene und wenn da eben ein, ein Staat böse wird, hat er da leicht Zugriff. Ähm, er hat auch auf diese Registermodernisierungsbehörde Zugriff, wenn er böse wird und kann diesen, diese Stammzahl, dann ist sie ihm nicht mehr geheim. Aber noch viel profaner ist es, dass trotzdem in allen Registern, die Stammdaten von allen Leuten liegen. Also da steht eben Hannes Kühn, geboren dann und dann, wohnhaft da und da, vielleicht auch noch Doktorgrad oder mich jetzt nicht, aber so ein, so ein Merkmal und vielleicht auch noch drei andere Merkmale da und ein böser Staat oder selbst ein nicht böser Staat könnte anhand dieser Merkmale vielleicht nicht 100%, aber vielleicht 95% Prozent der Leute auch anhand dieser Merkmale identifizieren und diese Daten zusammenführen, wenn nicht andere strukturelle Hemmnisse ihn daran hindern. Über ein paar davon haben wir schon gerade gesprochen. Und das Gleiche gilt auch für Deutschland. Also ähm, jeder, der behauptet, ähm, mit dem Identifier, der da jetzt eingeführt wird, würde äh, sozusagen Tür und Tor geöffnet für das Zusammenführen von personenbezogenen Daten über alle Register, in der hört Das ist jetzt schon möglich. Ähm, das Einzige, was uns davor schützt, angenommen, es gibt eben ähm, Missbrauchspotenzial oder kombinierte oder, also, Energie von wem auch immer, im Großen wie im Kleinen, ist der Zufall, dass man meinen Namen falsch abgetippt hat, dass ich vielleicht Schmidt mit D statt mit T geschrieben werde und so weiter. Oder dass ich geheiratet habe, meinen Namen geändert habe und in dem anderen noch was. Also diese Zufälle und wenn dann die Daten nicht aktualisiert werden, weil die Behörde mich nicht nochmal gefragt hat oder ich gelogen habe oder sonst was, die schützen uns. Wie viel Prozent das sind, kann, glaube ich, keiner so richtig sagen. Aber alle Versuche, der Behörden und ähm, auch der, der jetzigen und laufenden Melderegister und Verbesserungen laufen ja darauf hinaus, diese Grunddaten in jedem Datentopf so aktuell zu halten, ähm, dass man die Person immer identifizieren kann. Und solange das passiert, kann man die Daten, könnte man sie auch jetzt schon zusammenführen. Also auf die Spitze getrieben das Argument, bräuchte es vielleicht gar keinen Identifier, keinen einheitlichen weil wir ihn schon haben. Wenn wir also uns alle Mühe geben oder hier, also die Behörden alle Mühe geben würden, diese Stammdaten aktuell zu halten, ist das ein universaler, universeller Identifikator, den man auch benutzen könnte und auch ohne dieses Gesetz auskäme. Es ist natürlich sozusagen diese 10%, Prozent, ähm, wo es zur Verwechslung kommt oder wie man nicht antrifft oder die ähm, also Datenschutz per Zufall, sage ich mal, jetzt produziert wird, ähm, die machen halt einen großen Aufwand. Die verhindern dann halt ähm, sozusagen eine Automatisierung und die sind der Kostentreiber, auch der, sagen da brechen dann die Prozesse ab. Und deswegen hat sich bisher auch keiner daran gemacht, das in großem Maße automatisierungsfähig zu machen. Da habe ich tatsächlich zwei äh, Beispiele aus der Praxis. Also ich bin ja auch sehr viel im kommunalen Umfeld und äh, unterwegs und äh, ganz speziell die äh, kommunalen Behörden, die haben verschiedenste Möglichkeiten, Personen eindeutig zu identifizieren. Die brauchen keinen Personalausweis, die brauchen kein, äh, äh, keine zentrale Registernummer. Ähm, da reicht es oftmals Bekanntheit, also gerade in kleineren Kommunen, da braucht man, ist man oftmals bekannt und da braucht man überhaupt gar keine Authentifizierung. Personendaten sind sowieso in verschiedensten Registern vorhanden, wie zum Beispiel Melderegister, auch in den, in den Einwohnerverfahren und sowas sind auch nochmal Daten gespeichert, die nicht im Melderegister sind. Und ähm, dadurch können ähm, gerade Kommunen äh, Daten ganz schnell auch plausibilisieren. Das geht allerdings nicht automatisiert, sondern da muss immer... Ähm, ein Mensch dahinter sitzen, der dann diese Daten sich anschaut, die Person, die vor ihm steht, anschaut und dann plausibilisiert, ob das überhaupt sein kann oder nicht. Und dann können zum Beispiel auch so äh, Offline-Anträge tatsächlich gestellt werden, ohne dass ich meinen Ausweis vorzeige. Und zum De Thema Datenqualität ähm, habe ich selbst äh, schon oft Probleme gehabt. Also mein Name ist Trosten, mein Vorname. Äh, der wird ohne H geschrieben. Trotzdem taucht er in manchen Registern mit H auf. Und was noch dazu kommt, mein Geburtsort ist Karl-Marx-Stadt. Äh, gibt es nicht mehr. Ähm, in meinem Ausweis steht äh, Geburtsort Karl-Marx-Stadt, jetzt Chemnitz. Ähm, es gibt jede Menge Register, da steht drin Geburtsort Chemnitz, weil Karl-Marx-Stadt gibt es ja nicht. Aber es ist nun mal eine Tatsache, dass ich nicht in Chemnitz geboren bin, sondern in, genau in dieser Zeit, wo Chemnitz halt nicht Chemnitz hieß, sondern Karl-Marx-Stadt, ähm, und äh, das äh, sorgt dafür, dass die Register natürlich nicht miteinander kompatibel sind, weil schon alleine diese kleine Tatsache ähm, äh, würde mich nicht authentifizieren lassen oder über mehrere Register hinweg ähm, sicher erkennen lassen. Von daher auch aus IT-Sicht äh, so ein äh, so zentraler Identifier äh, eine, eine super Idee. Ja, oder man findet den falschen. Also es gibt auch Fälle, da kriegt man permanent Post von der Behörde, obwohl man gar nicht der Richtige ist oder so. Also das will man ja auch nicht. Aus Datenschutzsicht ist das auch kein guter Zustand, den wir jetzt haben, dass also Verwechslungen passieren, dass die Daten, obwohl also weil schon Datenverbindungen jetzt schon unter das Gesetz möglich sind, die sind dann halt fachgesetzlich geregelt, dass da Verwechslungen passieren. Es gibt auch Fälle oder ähm, sag mal Gesetzlich geregelte Datenaustauschbeziehungen zwischen äh, großen Datenbeständen, auch Sozial-, ähm, Sozialbereich, Steuerbereich, da werden dann, oder auch im, im Ausländerbereich, da werden dann Trefferlisten hin und her geschickt. Also man äh, hat drei Daten und dann findet man da aber 25 Treffer. Und dann schicken die Behörden sich diese Listen hin und her, bis sie dann mit Anreicherung weiterer Daten, so wie du das beschrieben hast, den richtigen getroffen haben und dieser beifang zwischendurch der da produziert wird also also michael müller gibt es ja wahrscheinlich eine ganze reihe in der republik da werden erstmal mal 100 gefunden und dann bis man die untergebrochen hat also ist alles nicht perfekt und da kann mir keiner sagen dass das also ein besserer zustand ist als den den man jetzt versucht dahin zu kriegen und noch mal auf österreich also es ist ja gerade das Gr groteske ist völlig verständlich, dass wir alle Interesse daran haben, dass es eben, dass kein Schindluder getrieben wird. Aber die Hoffnung, dass uns das äh, österreichische Modell retten würde, ist, ist ein Trugschluss. Im Gegenteil. Also, wenn man sich nur darauf verließe, dass äh, die Abwesenheit eines einheitlichen Identifiers uns schützt, ähm, auf dem Holzweg, würde ich so drastisch sagen. Also, das ist, schützt uns nicht. Deswegen versperrt diese Fixierung auf diesen Identifier die Sicht auf diese anderen strukturellen Hemmnisse, die eigentlich viel wichtiger sind, um uns vor Missbrauch zu schützen. Eins wurde schon gesagt: die Dezentralität in den Registern. Und das war eines der Hauptargumente, auch zu sagen, wenn man beides haben will: dezentrale Register als Schutz und die Nummern, deren Wirkung ich gerade versucht habe, so ein bisschen zu relativieren, also bereichsspezifische Personenkennzeichen wie in Österreich, dann ist das eine Überforderung des Systems, also es ist eine Überkomplexität, dass diese diese beiden Systeme zusammenzubringen. Dass man eigentlich, und so zum Beispiel Herr Paricek sagt das so, es ist gar nicht mehr das Kostenargument, was das BMI ja gesagt hat. Also sie hätten geschätzt, das kostet dann doppelt so viel und dauert doppelt so lange. Da sagen eben andere, nee, es wird die Machbarkeit als solches in Frage gestellt. Und wenn man das ernst nimmt, dann führt die Forderung nach, wir wollen dezentral und bereisspezifisch zu einer vielleicht wickrigen Wirkung und einer, einem, einem sag mal, Vorgang, der nie zu Ende ist. Und dann haben wir das nächste Großprojekt überscheitert und müssen mit dem. Ist -Zustand, den ich gerade beschrieben habe oder den du ja auch bestätigt hast, ähm, weiterleben. Und das kann doch eigentlich nicht das Ziel sein. Deswegen ja, ähm, ist auf, tut Aufklärung gut. Also, ja, zumal man ja auch gesehen hat, dass in Österreich ähm, auch nachträglich dann erst zentralisiert wurde, um die Komplexität ein Stück weit zu nehmen und trotzdem viele Länder also dort gar nicht ähm, angebunden sind an diese, ähm, diesem Vorgang, es eben zu komplex ist und wir hatten, das wurde ja, wurde ja gerade gesagt, wir haben ja Erfahrung mit großen IT-Projekten, die dann leider mit viel ambitionierten Elan angegangen worden sind und dann doch irgendwo gescheitert sind oder nicht fortgesetzt werden oder für sich hin dümpeln und damit das nicht passiert, weil wir sind jetzt an der entscheidenden Stelle, denke ich, ist man da jetzt einen guten Schritt vorangekommen. Und zumal es wird ja auch die Steuer-ID genommen, ich weiß nicht, wer es von euch vorhin gesagt hat, die ist ja nicht sprechend. Wenn ich daran denke, in der DDR hatten wir früher äh, Personenkennzahlen, äh, da stand Geburtsdatum mit drin und äh, das Geschlecht. Äh, auch bei der Bundeswehr werden Personenkennzahlen verwendet, wo äh, äh, das Geburtsdatum drin steht, das Geschlecht und... Nein, nee, nicht das Geschlecht nicht, aber der erste Buchstabe vom Familiennamen und noch äh, die Behörde, äh, wo der Soldat das erste Mal gemeldet wurde. Also das, die, da kann man äh, tatsächlich äh, nicht nur Profile bilden, sondern schon alleine an, an der Struktur der Personenkennzahl sehen ähm, und einiges ableiten davon. Also von daher ist eigentlich die Steuer-ID eine ganz gute Wahl dafür. Wir haben ja in unserer Stellungnahme oder auch in den verschiedenen Papieren, die wir mittlerweile veröffentlicht haben, dazu auch nochmal so eine Recherche veröffentlicht. Also ich gucke gerade nochmal nach, in 16 der europäischen Länder sind das, also wir haben ein einheitliches Personenkennzeichen und das ist auch sprechend. Das heißt, die über, überwältigende Mehrheit hat immer noch ein sprechendes Personenkennzeichen, was natürlich auch hier keiner will und was auch da vielleicht gar nicht mehr so als vorteilhaft empfunden wird. Das heißt, das ist auch ein Vorteil. Absolut. Jetzt sprechen immer alle von dem äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil. Ähm, was ist denn da überhaupt dran an der ganzen Geschichte? Geht es da drin, dass es darin kein, keine Personenkennze vergeben darf oder ähm, wie kommen alle da drauf? Also das, das damalige Urteil hat ja gesagt, also eine Nummer, durch die es möglich wird, Personenprofile zu erstellen, das ist ähm, verfassungsrechtlich nicht. Ähm, legitim sozusagen. Und wenn ich jetzt den aktuellen, ich meine, es ist ja auch in einer Zeit entstanden, da gab es ja die digitalen Möglichkeiten, so wie wir sie heute kennen, noch gar nicht, auch nicht die Sicherheitsmöglichkeiten, ähm, die wir heute haben. Also von daher kann man, und das wurde auch in der Anhörung gesagt, man kann sehr, sehr viel in dieses Urteil hineininterpretieren. Ähm, das ist ähm, Erweiterung der Nutzung der Steuer-ID dass man die jetzt über den ureigentlichen Zweck hinaus definiert, sozusagen, also den Nutzen, wie, wie kann ich die Nummer einsetzen? Das ist schon, das muss man sich halt schon angucken, weil das auch damals ähm, schon kritisch gesehen wurde, ob das mal so eine Personenkennziffer werden kann, die damals eben so ähm, verfassungsrechtlich in Frage gestellt wurde. Aber ähm, das jetzt zur Grundlage zu nehmen, zu sagen, jetzt passiert genau das, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, welche Daten von ihnen verwendet werden, übertragen werden, weitergeleitet werden. Das ist ja nicht der Fall. Und es wurde ja gerade schon angedeutet, dass man oder auch schon gesagt, dass wir keine hundertprozentige Sicherheit haben im digitalen Zeitalter, dass unsere Daten geschützt sind, dass es da immer Angriffe geben kann. Das ist einfach so. Und, aber wenn man alles Mögliche dafür tut, dass es eben nicht möglich ist, mit, ein, mit einer einheitlichen Personenkennziffer Personenprofile zu erstellen, dann denke ich, wird man da auch der, der, der Rechtsprechung gerecht. Jetzt ist ja auch das Thema Datencockpit gefallen. Du hast es auch schon angesprochen, dass die Bürger und Bürgerinnen sich selbst entscheiden können, welche Daten wohin übertragen werden. Was, welchen Hintergrund hat denn das Datencockpit da bei der ganzen Geschichte? Das Datencockpit ist ja dazu da, also als Instrument sozusagen für die Nutzerinnen und Nutzer, die ja digitale Leistungen in Anspruch nehmen wollen, auch zu gucken, was wird denn eigentlich ausgetauscht von mir. Also zum einen, welche Behörden haben Zugriff auf meine Daten? Und ähm, das, war, das war jetzt noch im Nachhinein noch von uns verhandelt worden, was wir als wichtig erachten, dass die Bürgerinnen und Bürger auch sehen können, welche Daten eigentlich ausgetauscht wurden. Und das ist einfach für die Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, selber zu sehen, was da eigentlich im Hintergrund passiert, ohne dass sie jetzt, ich meine, das ist teilweise analog gar nicht möglich. Also wenn ich den Antrag stelle, dann kriege ich gar nicht mit, welche Behörden da im Hintergrund vielleicht irgendwelche Listen austauschen oder sich darüber austauschen, welche Daten sie noch benötigen. Aber online soll das dann eben möglich sein, dass ich es nachvollziehen kann und ich habe auch eine Möglichkeit, selber zu sagen, welche Daten ich sehen möchte im Datencockpit. Also ich kann das auch als Nutzer selber erstellen, weil natürlich so, eine, so ein Tool auch wiederum Angriffspunkt sein kann für Externe dieses, ähm, darauf Zugriff zu erhalten und äh, oder widerrechtlich Zugriff zu erhalten und das dann auch einzusehen. Also es ist zum einen ein Kontrollmechanismus für die Bürgerinnen und Bürger, dass sie vielleicht auch selber entscheiden können, okay, die, die Daten werden ausgetauscht, Vielleicht will ich das gar nicht und deswegen nutze ich diesen Online-Antrag ja vielleicht dann doch nicht. Weil man muss auch sagen, die Digitalisierung der Verwaltung ist bequem und soll den Bürgerinnen und Bürgern helfen. Aber sie sind nicht verpflichtet, sie zu nutzen. Also sie können auch weiterhin zu den Behörden physisch hingehen und das alles händisch machen. Ähm, was ich mir aber kaum vorstellen kann, dass es in Zukunft äh, so äh, der Standard sein wird. Äh, weil ich doch denke, die meisten werden es online nutzen. Aber wie gesagt, das Datencockpit ist einfach für die Bürgerinnen und Bürger, mehr Transparenz herzustellen. Das ist ja genau das Ziel, dass man eben auch versucht, die digitale Verwaltung so transparent wie möglich für die Bürgerinnen und Bürger zu gestalten, damit die auch weiterhin einen Überblick haben, was passiert eigentlich mit meinen Daten. Und selber darüber eben auch entscheiden zu können, möchte ich das oder möchte ich das lieber nicht. Äh, sagt das Gesetz auch was darüber aus, wie das Datencockpit zu befüllen ist durch die Dienste? Sagt es auch aus, dass wenn Behörden untereinander Daten austauschen, dass das auch ins Datencockpit einfließen muss? Also im Gesetz geregelt ist jetzt, dass die Protokolldaten sozusagen dort sichtbar sein können, zwischen, also was, was passiert eigentlich zwischen den Behörden. Und es regelt auch, welche Basisdaten ausgetauscht wurden. Also das kann ich als Bürger dann auch einsehen. Ich kann jetzt nicht die ganzen Register sozusagen nachvollziehen, die dort verwendet wurden, die hinterlegt sind. Aber ich kann zumindest so sehen, welche Basisdaten, welche Stammdaten von mir übermittelt wurden. Aber immer getriggert durch einen Online-Antrag oder auch, wenn äh, analog Daten ausgetauscht werden. Getriggert durch einen Online-Antrag. Das okay. ist der Punkt. Das heißt, wenn äh, Behörden offline, ja, offline ja, die, die jetzt auch nicht wirklich, äh, Daten miteinander austauschen, werde ich das in meinem äh, Datencockpit nicht sehen, wenn das nicht mit irgendeinem Online-Antrag zu tun hat, den ich gestellt habe. So habe ich es verstanden, ja. Okay. Und vor allem äh, eine noch vielleicht Präzisierung, wenn ich darf, immer dann, wenn der Identifier benutzt wird. Ansonsten nicht. Also nicht jeder beliebige, jedes beliebige Online-Verfahren, was vielleicht gar nicht abgedeckt ist durch das Gesetz, kann das machen, sondern wenn der Identifier benutzt wird, werden die in diesem Zusammenhang ausgetauschten Daten dort äh, einsehbar sein. Okay, aber das müsste ja dann auch äh, funktionieren, wenn Behörden über diesen Identifier-Daten austauschen oder mit Hilfe dieses Identifiers Daten austauschen, ohne dass es durch einen Online-Antrag getriggert ist, oder? Nee, denn die Zweckbestimmung sagt, nur zum online, äh, nur zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, was das genau heißt, wird man ja noch sehen müssen. Also ob das nur die ersten drei Meter des online antrages ist und alles, was dann vielleicht noch als, als sekundär, sage ich mal, ähm, Prozess sich anschließt, um ein nutzerfreundliches Verfahren zu schaffen, werden wir sehen, was, was die Akteure dann in Zukunft daraus machen. Ganz streng genommen könnte man sagen, nee, dann nicht mehr. Also ab da muss dann wieder mit den anderen Daten kommuniziert werden und es gibt vielleicht doch Medienbrüche. Das ist nicht ganz stringent, das ist eben aus dieser Befürchtung heraus, dass man es dass übertreibt. Also die Befürchtung ist, die hat sich hier durchgesetzt, wenn man es zu offen lässt, dann öffnet man Tür und Tor für eine breite, sehr breite Verwendung dieses Identifiers. Da geht man lieber in das Risiko, dass vielleicht doch der eine oder andere Prozess abbrechen muss oder also aus Sicht eines Informatikers oder ne, mhm. Designers eigentlich zum Haare raufen, aber werden wir sehen. Und warum ist das wichtig? Das muss man verstehen. Jeder der glaubt, dass jetzt mit diesem Gesetz plötzlich morgen einfach die Daten ausgetauscht werden, das ist auch nicht so, sondern es braucht immer noch mal eine fachgesetzliche, sag mal Scharfschaltung, dass von dieser generellen Möglichkeit, die in diesem Gesetz geregelt wird, auch Gebrauch gemacht werden kann. Einige dieser fachgesetzlichen Regelungen finden sich schon in dem Gesetz, also als Artikel weiter hinten, aber es braucht sozusagen noch mal weitere Gesetze meistens Artikelgesetze oder Omnibusgesetze heißen die, also wo ganz viel Fachgesetze einfach hintereinander aufgezählt werden und einmal an den richtigen Stellen die Ermächtigung erfolgt, dass das dann auch tatsächlich in einem Fachverfahren, OZG-Verfahren, OZG-relevanten Gesetz dann auch gemacht werden kann. Genau, deswegen haben wir auch, also weil man jetzt eben als Gesetzgeber mit dem Registermodernisierungsgesetz nicht weiteren gesetzlichen Änderungen an den Fachgesetzen vorgreifen kann, mit dem Entschließungsantrag trotzdem nochmal den Willen des Gesetzgebers formuliert, dass wir eben sagen, das soll in diesen Fachgesetzen auch explizit nochmal Bezug genommen werden auf die Zweckbegrenzung, dass es sich eben nur um diese dem OZG entsprechenden Verwaltungsleistungen beziehen darf, die Nutzung der, der Steuer-ID. Um da nochmal zumindest äh, den zukünftigen Gesetzgebern oder den Verantwortlichen sozusagen da auch nochmal eine Vorgabe mitzugeben, dass das dann, ob die das dann einhalten, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber es ist natürlich eine andere Begründungsdruck da, Pflicht auch, wenn, wenn davon abgewichen werden sollte. Also wirklich auch, um da eine Sicherheit zu geben. Wobei man auch ähm, darauf hinweist, dass wir eben versuchen wollen, Digitalisierung nicht nur den Antrag damit abzudecken, dass wir digital den Antrag stellen können, sondern natürlich auch die nachgelagerten Verwaltungsprozesse zu digitalisieren, weil ähm, sonst würde uns das äh, nicht so viel bringen, wenn wir jetzt anfangen, den Antrag online zu stellen, aber das weitere Verfahren dann analog erfolgt äh, mit vielen Medienbrüchen und langen Verfahren. Ähm, das ist ja nicht das Ziel der Digitalisierung der Verwaltung. Also da muss man dann halt schon gucken inwieweit ähm, die Umsetzung dann vielleicht noch äh, gesetzgeberisches Handeln notwendig macht, im Sinne von, was muss davon dann bei den nachgelagerten Prozessen noch weiter transparent gestaltet werden. Wo müssen wir da nochmal hingucken? Welche, äh, wie, wie umfassend äh, gestaltet sich das? Und muss man da vielleicht nochmal nachjustieren. Aber das kann man eben jetzt noch nicht absehen, weil man die technische komplette Umsetzung eines Verwaltungsvorgangs jetzt noch nicht definieren kann in dem Sinne, also gesetzgeberisch. Jetzt würde ich gerne mal ein ganz kleines bisschen abschweifen, und zwar in Richtung äh, Zensus, Registerzensus. Ähm, ich war selbst in dem äh, Ausschuss und habe das als Experte ausgesagt. Ähm, da war ja auch ein großes Problem, dass man äh, den Zensus derzeit nicht wirklich auf Registerbasis machen kann, weil erstens die Register nicht die die die Datenqualität der Register nicht so toll ist und zweitens uns ein äh, eindeutiges Identifizierungsmerkmal fehlt. Das heißt, ähm, ich habe äh, wie war damals die Aussage, ich glaube 10.000 Menschen oder sowas in der Größenordnung ziehen täglich um in ganz Deutschland. Das heißt, äh, im Zweifel ist dieser, dieser Mensch, der umzieht, entweder zweimal oder gar nicht gemeldet. Das heißt, äh, der Zensus würde nicht funktionieren. Wäre dann ein solcher Identifier äh, dann auch äh, die Rettung für unseren äh, Registerzensus, äh, zu dem wir ja laut EU-Verordnung äh, verpflichtet sind? Ja, das ist auch das Ansinnen des Gesetzes, ist die einzige Ausnahme sozusagen, dass man eben, die auch definiert wurde im Gesetz, dass man eben die OZG-Leistungen äh, als Zweck für die Nutzung der Steuer-ID aufführt und eben auch zum zur Erstellung des Zensus, weil das ja eben genau die Hürde ist, die wir bisher hatten und dafür sich auch die Steuer-ID eignet, um dort eben die, das Verfahren auch zu ermöglichen, also das auch als Grundlage zu, zu nutzen. Genau. Das heißt, wenn jetzt die Register, Register ordentlich gepflegt sind, dann irgendwann mal, äh, dann ist ein äh, Zensus tatsächlich auf Knopfdruck möglich? Das muss man dann sehen, ob es dann so schnell geht auf Knopfdruck, das ist das Ziel, aber es ist zumindest die Voraussetzung damit geschaffen. Ja, das ist schon mal, das ist schon mal ein, gute, ein guter Weg in eine gute Richtung. Ähm, jetzt haben wir ganz viel äh, über ein Gesetz äh, gesprochen, wo scheinbar gar nicht so viel drinsteht, äh, nur mit vielen Worten viel umschrieben ist. Haben wir noch was Maßgebliches hier ähm, übersehen? Naja, es gibt doch einige Punkte, die vielleicht äh, im Detail nochmal anzugucken sind, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, welche Register werden verwendet. Also auch da war erst... Äh, die äh, Definition der Register sehr umfassend. Man hatte auch äh, Justizregister mit definiert, die man dort im Gesetz als äh, zu verwendende Register äh, mit andenkt. Die waren im Anhang dann auch mit vorgesehen. Das haben wir jetzt gestrichen, weil die braucht jetzt keiner für die Verwaltungsdienstleistungen, die im OZG äh, Bezug haben. Und das haben wir rausgeschmissen, äh, einfach um es, äh, weil es einfach nicht gebraucht wird und weil es äh, sozusagen überflüssig war. Das könnte man auch erwähnen in dieser Hinsicht und ähm, was uns auch noch wichtig war, gerade eben mit Blick auf die vielen Bedenken, die es jetzt eben zur Nutzung der Steuer-ID gab, dass man sich auch nochmal anschaut ähm, mit einer Evaluierung zeitnah möglichst, wie hat das Gesetz gewirkt? Ähm, da hat man die Frist noch mal ein bisschen verkürzen können. Jetzt um ein Jahr sind jetzt statt sechs, fünf Jahre. Das muss ja erst mal in Kraft treten. Dann muss es technisch auch die Entwicklungen geben, die man dann auch evaluieren kann. Und das ist eben für uns trotzdem wichtig gewesen, um zu sagen, okay, wir als Gesetzgeber müssen uns das noch mal vorlegen, möglichst in der nächsten Legislatur, um dann zu gucken, müssen wir noch mal nachjustieren oder nachsteuern. Das ist, denke ich, noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Und dass wir auch als Gesetzgeber definieren, das nicht einfach einem Ministerium überlassen, welche zusätzlichen Register nötig werden, die wir noch äh, über das, über den Identifier sozusagen mit anschließen und Datenaustausch möglich machen, ähm, weil das ist ja schon, eine, kann ja schon eine brisante Frage sein. Und wenn jetzt vielleicht, das will jetzt nicht unterstellen, aber wenn das BMI vielleicht doch auf die Idee kommt, ähm, eine Leistung zu definieren, wo man dann doch ein Register der Sicherheitsbehörden braucht, hat der Gesetzgeber vielleicht eine andere Auffassung dazu als das Ministerium. Und letztendlich liegt es dann eben wirklich beim Parlament und beim Bundesrat zu entscheiden, welche Register da mit herangezogen werden, welche Daten da auch mit ausgetauscht werden über die Identifikationsnummer. Ich denke, das ist immer eine richtige Verbesserung im Gesetz, die wir erreicht haben. Und ähm, ich muss sagen, ich bin auch bei der Umsetzung äh, immer bei den Kommunen, weil ich weiß, es wird ganz schwierig, nicht so einfach. Weil überhaupt die Digitalisierung, gerade im kommunalen Bereich, aufgrund auch der Ressourcen und auch teilweise der Größe der Kommunen gar nicht so einfach so geht. Das ist schon ziemlich aufwendig und äh, trotzdem war es mir wichtig und unserer, unserer Fraktion, dass wir die Übergangsfrist, bis das Vier-Corner-Modell zum Beispiel angewendet wird äh, auf kommunaler Ebene von zehn auf sieben Jahre verkürzt wird. Das klingt erstmal ein bisschen, naja sind es halt noch sieben Jahre statt äh, zehn, vielleicht nicht da gleich so... Ähm, so toll, dass es <lacht> aber es ist trotzdem eine, eine, eine schnellere Umsetzung, dass eben die Sicherheitsstandards auch auf der Ebene gewährleistet werden, als wenn man zehn Jahre wartet. Und das erzeugt vielleicht auch ein bisschen Druck, die einen oder anderen, die werden auch schneller sein, aber einfach auch, um hier vorwärts zu kommen und die Sicherheitsstandards auf allen Ebenen dann auch gewährleisten zu können. Also das ist auch mal ein, ein Punkt, denke ich, der, der dabei wichtig war. Also ich finde es sehr gut, dass, dass ihr trotz der vielen Register an die Datensparsamkeit gedacht habt und äh, die Register, die man jetzt nicht für Online-Leistungen braucht, äh, direkt äh, gar nicht mit, mit einbezogen habt. Genau. Das war auch der Ziel, äh, das Ziel, war einfach ähm, so pauschal einfach mal Register mit dort zu definieren, wo man noch gar nicht weiß, ob man die braucht, das halte ich für sehr, sehr kritisch und schwierig und deswegen ist es gut, weil in Zukunft auch der Gesetzgeber da ein Auge drauf hat. Was brauchen wir eigentlich wirklich und was kann man einfach auch weglassen oder muss man auch einfach weglassen? Du hast man nicht auch sozusagen noch so ein Wrap-Up machen. Na klar. Kann. Vielleicht zu so den Punkt, bei der jetzt speziell auch das Gesetz betrifft. Also es ist sehr viel Kritik draußen zu hören. Die ist auch sehr wohlfall, also die liegt einfach nah, weil es so, so klar in dem Volkszählungsurteil benannt wurde. Also es ist sehr einfach, fundamentale Kritik zu äußern. Wir haben schon ausgearbeitet, dass es gar nicht um die Nummer geht, sondern eigentlich um die. die Profilbildung, die befürchtet wird und die natürlich weiterhin, und da hat das Urteil genau die, die Gültigkeit heute wie vor 40 Jahren, ähm, die Profilbildung gilt es zu verhindern. Und ähm, wenn man eben international schaut, ist Deutschland da sehr gut aufgestellt jetzt mit diesem Gesetz. Also da hat sich der Gesetzgeber wirklich abgemüht, ähm, ein gutes, einen guten Weg zwischen diesem wichtigen Ziel ähm, und aber der Ermöglichung von Datenaustausch herzustellen. Und ähm, diese Kompromissfindung war interessant zu beobachten, und das ist ein sehr gutes Ergebnis, dass nämlich wirklich sehr ernsthaft diskutiert wurde und auch diese Bedenken sehr ernsthaft geprüft worden sind. Und es ist eben nicht so, dass das mal lax nebenbei gemacht wurde oder übergangen wurde, so hört man ja auch manchmal, sondern da hat das BMI, so kritisch man das vielleicht generell sehen kann, bei manchen anderen Wünschen, die das BMI so, so hat, aber da hat es wirklich intensiv geprüft. Und wenn man international schaut, also haben 22 die Länder in Europa, die überhaupt so ein System haben, haben alle einen einheitlichen ähm, Identifier. Die vier Länder, die es nicht haben, das ist, ist Deutschland, und die anderen haben eben gar keine Lösung. Und dann gibt es eben Österreich mit einer vermeintlich besseren Lösung, die, wenn man genauer hinguckt, eben wieder die Wirkung hat, von der alle hoffen, dass sie sie hätte. Ähm, und die gleichzeitig, wenn man sie in Deutschland einführte, also das System zum Kollabieren brächte, also so kompliziert und so komplex ist, dass man damit dann auch wenig gewonnen hat, weil man mit dem Ist-Zustand viel länger vielleicht sogar für immer dann weiterleben müsste. Und die, die Zahl der strukturellen Hemmnisse, die man hier versucht hat aufzubauen, ist also deutsch, also europaweit und im Grunde damit auch weltweit, also einzigartig. Es ist der höchste Anspruch an den Datenschutz, den man international findet, der mit diesem Gesetz festgelegt wird. Deswegen ist es ein gutes Gesetz wenn du mich, mich fragst nach der Einschätzung. Okay, ähm, das klingt mir jetzt auch so. Und jetzt bleibt dann eigentlich im Prinzip nur noch die Mammutaufgabe, äh, die IDs in diese Register mit reinzubekommen und äh, hier ein sauberes Matching hinzubekommen. Ja, das wird jetzt die Herausforderung der nächsten Zeiten. Das ist ja auch die Frage, wie schnell es jetzt umgesetzt werden kann. Ähm, aber Ziel ist ja natürlich auch, die versprochenen äh, Anträge 2022 Online-Zugangsgesetz auch zu ermöglichen. Und das ist jetzt, ja, sag ich mal, eine große Herausforderung, die, die jetzt in der Umsetzung sich zeigen muss, ob das gelingt. Aber umso wichtiger vielleicht auch an der Stelle nochmal äh, der Punkt war es, dass wir jetzt hier vorwärts kommen und noch in dieser Legislatur ähm, dieses Gesetz auf den Weg bringen, damit wir die Voraussetzungen schaffen, genau damit das passieren kann, damit wir eben gute Datenqualität haben, damit die, ähm, die Anträge gestellt werden können. Weil sonst, wenn wir jetzt erst ähm, versucht hätten, in der nächsten Legislatur das auf den Weg zu bringen, wie wir dann wieder eine neue Regierung haben, ehe die das wieder dann aufrollt, hätte es nochmal mindestens fünf Jahre gedauert, bis wir wieder an dem der Punkt gewesen wären, wo wir jetzt sind oder wie wir jetzt sein können. Also das ist, denke ich, auf jeden Fall eine wichtige Entscheidung noch in diesem Jahr gewesen, dieser Legislatur auch. Ja, bin ich, bin ich voll dabei und äh, wenn ich kurz zusammenfassen darf, das Registermodernisierungsgesetz ist ein wohldurchdachtes, äh, viel diskutiertes und ähm, so datenschutzfreundlich wie möglich gemachtes äh, Gesetz, ähm, was uns für die ganze Verwaltungsdigitalisierung einen ganzen, ganzen großen Schritt äh, voranbringt. Ja, dann würde ich damit gern beschließen und ich bedanke mich bei euch beiden. Schön, dass ihr bei mir wart. Ja, vielen Dank auch. Und vielleicht haben wir irgendwann mal die Gelegenheit, wieder miteinander zu sprechen. Dir Elisabeth, erstmal alles Gute. Ja, vielen Dank. Und ähm, dann spiele ich kurz nochmal Musik ein äh, zur Verabschiedung und äh, verabschiede mich bei allen Hörern und Hörerinnen und wir hören uns demnächst wieder. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.